Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Siri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wese mir sie mit den Radierungen zu Tode. dann bis später mm -hmm. bis später Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu meinem Let's Play von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin der Hikyu, hab mich lange nicht gemeldet, das weiß ich. Ihr kennt mich jetzt auch alle nicht mehr. Ja, ja, alles gut. Ich fange jetzt an mit dem Let's Play. Das zu mir, das sollte für den Anfang reichen, ihr werdet immer mehr über mich erfahren. So, wir fangen jetzt einfach mal an mit The Witcher 3 Wild Hunt. So, willkommen im Tutorial. Will Willkommen bei The Witch Blabla ja das haben wir schon jetzt einige Male gehört. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du, ferner, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Was ich jetzt erstmal lasse, da ich dieses Spiel echt lange nicht mehr gespielt habe. Beziehungsweise wenn überhaupt zwei Stunden. So, Leertaste zum Fortfahren. Okay, das ist der nette Gerald, ein Hexer. Okay, okay, okay, bewegen. Bewege dich mit WSD. WSDA, ah, sorry. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine, Z eine Liste von Zielen deiner aktiven Quests. Quest, sorry. Leertaste zum Fortfahren. So. Sieht schick aus, sieht schick aus. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es das bei mir so alles läuft, um ehrlich zu sein. So, Hexersinne. Halte Rechtsklick gedrückt, um deine Hexersinne einzusetzen. Wenn das Rechtsklick ist, was ich hoffentlich denke. Das sind also Hexersinne. In den Hexersinn kann ich nach auffälligen Objekten suchen. Alles klar. Ich sehe hier auf den Boden. Anscheinend unter mir, keine Ahnung. Da ist ein. Was ist das? Aha. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Tier. Das solltest du wissen. Entschuldigung, dass ich nachfrage. Beziehungsweise es erwähne. So, da ist unsere Badewanne. Ja. Kann ich mich anscheinend nicht mehr reinsetzen. Dann mache ich die Kerze auch aus. Die bringt ja dann hier nichts mehr. Oh. Oh. Oh, Gerald. Ja. Ich fühle schon die Macht in mir. Dann mache ich mir einfach mal alle Kerzen aus. Wenn ich's darf, warum mache ich es dann nicht einfach überall? So, was kann ich hier noch machen? Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber erstmal gucke ich mich hier um, ja? Dankeschön. Ausmachen. Okay, das darf ich auch ausmachen. Äh. Ich, ich dachte gerade. Ich habe da gerade so einen Brunnen gesehen das sah gerade aus wie so ein Tunnel. Was ein Tunnel? Also ein Schacht nach unten, sorry. Und hier ist ein Schlüssel. So, ich will den Schlüssel aufheben und da steht verschlossen. Okay, danke schön, Spiel. Um Türen aufzuschließen, nähere ich ihnen und drücke E. Aber da gehe ich noch nicht runter, hier gab es noch was zu tun. Ich glaube bei der Jennifer. Bin ich nicht mit ihr reden sogar. Tatsächlich, dann mache ich das direkt mal. Ich will hier einfach mal alles ausprobieren. Um mich wieder vertraut. Oh, da sind noch Kerzen. Um mich wieder vertraut mit dem Spiel ma zu machen. So, natürlich mache ich alle Kerzen aus. <lacht> okay, dann gehen wir mal weiter. Was mache ich denn? Was ist das denn schönes? Erstmal anziehen. Wobei ich schon angezogen bin. Schicker machen. Oder mit ihr reden. Ich rede einfach mal mit ihr. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich möchte noch etwas bei dir bleiben. Lass uns unvernünftig sein. Du hast recht, ich sollte nach Siri sehen. Ich hab dich vermisst. Sehr sogar. Ich dich auch. Aber wir haben jede Menge Zeit, das nachzuholen. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder, solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Okay, das war das Gespräch mit ihr. Ist ich werde wieder zubombardiert, um Türen aufzuschließen, näher ich Ihnen und ÖG. Nein! Nein! Ich zieh mich erstmal an, wenn ich das darf, aber das sieht so aus, als ob es als ob's ihr gehört. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Dann lassen wir einfach mal so stehen. Ist ja nicht schwarz. Okay. Wobei, ich kann noch kurz mal rausgucken. Na, die frische Luft. Obwohl ich da eh gleich hinkomme. Wenn ich da runtergehe, könnte ich werden. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Das stimmt tatsächlich. Das sieht echt mega schön aus. Und das ist The Witcher 3. Ich könnte jetzt ein Thumbnail daraus machen, aber dieses... Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke E. Mann. Ist in meiner Sicht... Wow. Wow. Meine Hand rutscht aus, drückt auf Leertaste und auf einmal springt er gegen die Tür. Okay, dann gehe ich einfach mal runter. Dann öffnen wir doch einfach mal die Tür und gehen weiter ins Spiel hinein. Jetzt habe ich die Tür geöffnet. Um Tür zu öffnen jetzt habe ich die Tür aufgeschlossen. Um Türen zu öffnen, nähere dich ihnen und drücke E. Das mache ich doch nochmal. Und die geht auch offen. Ich muss also beide Türen einzeln aufschließen. Okay. <lacht> okay. Hallo? Oh. Hä? Was? Äh, ich war doch noch gar nicht unten. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Siri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben, das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ziri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Okay, bis gleich. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. nicht im zirkus pirouette falsch beinarbeit genug runter mit salto was glaubst du wohl na gut augenbinde ab du hast noch was vor dir deine reflexe sind immer noch langsam für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Deine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Gule und Algule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht. Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Okay, um das total weiterzumachen, muss ich jetzt mit ihr über die, über die Mauern rennen. Hat sie nicht verdient, muss ich aber leider machen, darum drücken wir mal die Eins. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Alles klar. So. Wenn du fällst, vielleicht. Ich komm mit. Sprinten um links, dann benutze ich das einfach mal. E. Okay. Um die Leiter zu hoch zu klettern. Zu hoch zu klettern. Ich muss mal wieder sagen, die Grafik ist echt schön. Die ist echt schön. Siri, ich bin hinter dir. Oh, ich bin aber okay. ich dir Was Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Siri, lass den Quatsch. So geht das. So musst du da runtergehen gehen und nicht die Leiter nehmen. Brauchst du nicht. Niemals. Wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, ich gehe einfach mal runter. Ich geh einfach hui. Und jetzt wieder. Ui. Gewonnen. <lacht> sind länger. Ich werde dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Ah, das wirst du schon nicht. Keine Sorge. Halte beim Bewegen, um mich gedrückt, um zu sprinten. Das sagst du mir früh, nachdem ich hier ne verloren hätte, sagst du mir, ja, ich kann auch rennen. Lö, lö, lö. Ich renne hier mal runter. Oh nein. So. <lacht> mir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? ach der ist mir wie sie mir hast du was zu sagen junge dame mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Gule sich von Algulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Serikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Hm, du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt? Mag sein. Aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus. Verstanden? Du spielst mit dem vorher. Also, genug geredet. Gerald und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Siri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt! Mach ich, aber wie? So, Kampf! Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, Knochenknacken... Knochen, knack, knack. Knochen knackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie, viel. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen- und Kämpftechniken. Das Hauptwerkzeug des Hexer, der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Ja, der Tasse zum Fortfahren. Zieh das Schwert, Geralt. Wie denn? Mit 1, du musst gleich zu stecken, Okay, 1. Drücke Y, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Okay. Y. Jetzt geht's los. Links liegt auf um Stelle, Hiebe zu machen. Bam. Eins. Drei. Okay, nice. Mein starken. Eins. Zwei. Drei. Position ausweichen. Denk an die Beinarbeit. Jetzt muss ich ausweichen. Wie denn? Wow. Mit alt. mache ich. Ist ein doofer Knopf, aber, ne? Kann man sich dran gewöhnen, hoffentlich. Ja. Komm, letzter, schaffe ich selber. Komm, komm her, komm. Hä? Oh, mein Hieb, äh, hä? Abrollen. Achso, jetzt muss ich was anderes machen. Komm, ich will ausweichen. Hö? Yeah. Ja. Angriffe parieren, mal Rechtsklick. Ja. Siri hört dich nicht, Mann, du bist zu leise. Zeit Geh auf mich. Simuliere jetzt, überlebe später. Ja. Ich habe gehört, der Alte ist mein. Konter! Schlag gegen Schlag. Schaffe ich auch noch. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Schaffe ich. Komm noch eine. Komm her, renn nicht vor mir weg. So, ja, Junge komm, Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Mit Quen. Gwen. Gwen, okay. Drücke Q um das... Okay. Siri. Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Wirke Igni, Geralt. Ich Igni. will die Funken fliegen sehen. Hier bitteschön, hast du Funken. Ohne das Quennzeichen stünde ich jetzt in Flammen. Du stehst in flammenhöhe <lacht> hä. Okay, was jetzt? Komm schon. Art, Gerard. Art. Wow. Okay, Art. Wo ist Art da? Druckwelle. Oh ja. Siehst du das, Siri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus. Zeit für Axi. Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gedankenbeeinflussung. Oh, oh, cool. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Das ist schön. Okay, was gibt's noch? Irden, jetzt. Irden. Ihr Irden. Magische Falle. Siehst du das, Ziri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Na, habe ich gesehen, ja. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Und so wirft man Bomben. Okay.